Guten Tag, mein Name ist Mario Pitsch und möchte heute den Tidler Manager kurz vorstellen. Ja, Tidler Manager selber kann unter Tools Tidler Manager direkt aufgerufen werden oder mit einem Klick hier als globaler Button zur Verfügung gestellt. Ja, dann ruft man den Ganzen auf. Das heißt, ich habe dann hier eine entsprechende Anzeige. Was kann ich dann sehen? Zum einen kann ich einmal sehen, auswählen was er anzeigen soll Ups, ich habe drin gehabt uh, titler oder tags ja, das heißt da habe ich sämtliche texte an praktisch die es die's in diesem wiki gibt oder eben die ganzen titler die es ja dann kann ich suchen zum beispiel nach action ja, heißt überall wo in dem Titel auch im text action vorkommt uh, kann ich dann das ganze ein bisschen eingrenzen okay. Oder eben dann nach den einzelnen Tags, das heißt der About-Tag, das heißt sämtliche Titler, die mit About getaggt sind, in dem Fall 6, wenn man da im Inhaltsverzeichnis nachschaut und About 246 sieht man das gleiche, das heißt, das Inhaltsverzeichnis ist auch über Tags praktisch aufgebaut. Ja, dann habe ich noch verschiedene Sortiermöglichkeiten zum Titel, Modifier, Modified und so weiter, das werden wir dann nachher noch einmal ja, genauer sehen. Ja? Okay, dann klickt wir mal einen an, das heißt Acknowledgements, ist eben mein Titler, das heißt als erstes kann man hier die entsprechenden Felder sehen, das heißt der Textfeld, der auch gerendert dargestellt, das heißt wenn ich den jetzt aufmache, so wird er auch als Titler selber dargestellt, das ist praktisch die Vorschau. Der Raw Text ist dann, was man im Edit Modus sieht, das heißt eben der Standardtext, wie der Text der wirklich aufgebaut wird. Dann gibt es noch die verschiedenen Filter, Felder, wie gesagt, gibt es einige, die vom System verwaltet werden, wie zum Beispiel eben Created und Modified. Dann hier kann man eben schon sehen, das About, also das Textfeld, der Titel und der Titlertyp. Da gibt es auch andere zum Beispiel eben für Image, für Bilder. Okay, auf der rechten Seite haben wir dann äh, die Tags, wo man dann auch Tags, neue Tags auswählen kann oder auch neue Tags erstellen kann. Ich sage hier einfach bei neu. Okay. Und dann wird dieser Tag praktisch automatisch hier angefügt, wenn man den aufmacht. Dann kann man sehen, hier ist auch neue Tag dann zu sehen. Gibt es noch? Wir haben hier dann Farbeinstellungen, Farbeinstellung. Ja. Tags selber ja die möglichkeit dass man dann eine farbe einstellt äh, da kann ich dann halt dann praktisch die farbauswahl ja, dann einen titel eine entsprechende farbe zuweisen dann hat man noch äh, verschiedene ups, okay, hat man auch verschiedene icons ja, äh, in dem fall sind es nicht sehr viele das sind nur die flaggen muss sagen, das sind praktisch alle Icons, die, die in der Verfügung stehen. Ja, diese Icons sind SVGs. Also ja, können dann praktisch erstellt und auch importiert werden. Gut, das sind die verschiedenen Elemente, die es gibt. Wozu wird der Titler-Manager entwickelt, um relativ schnell neue Tags praktisch bearbeiten zu können. Das heißt, wenn ich jetzt ja, fange jetzt unten an, ja, wenn wir dann gleich sehen, warum kann ich jetzt sagen, okay, neu, ja. das heißt die äh, Titel oder die Tags, die man vorher verwendet hat, äh, die merkt er sich. Das heißt, man kann dann sehr schnell praktisch neue Tags von anderen Titeln hinzufügen. Ja. und wenn man das Ganze eben von unten weg macht, dann sieht man, dann braucht man mit der Maus nicht sehr weit hin und her. Ja. wenn ich oben anfange dann muss ich da mit der Maus immer entsprechend scrollen. Ja. Deshalb empfiehlt es sich bei solchen Listen jetzt hin, bei solchen Listen praktisch dann von unten anzufangen. Ja, ja zu den Feldern. Das heißt, ich mache mir jetzt noch einmal so den Acknowledge-Titel auf. Diese Felderinformation kann man auch hier sehen unter dem More-Info. Ja. Da sehe ich auch, da habe ich verschiedene zusätzliche Informationen über den Titler. Da sieht man jetzt Fields. Ja. Ich habe da den, das Color-Field entsprechend verändert. Das wird ja auch angezeigt. Ja. Und wenn ich jetzt unter Acknowledgements neuen Titler machen würde, hier, dann ist der automatisch mit Acknowledgements getaggt. Und wie man sieht, hat er diese Farbe. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt diesen neuen Titler aufmache, dann ist dieser Tag... Ist jetzt entsprechend dieses grün von acknowledgement ja. was kann man noch sehen unter info info ja, uh, created und modified das ist die uh, zeitangabe in uh, utc time also europäische standardzeit uh, dieser titel wurde 2014 erstellt dann uh, im jänner 29. jänner um 4.11 Uhr und ja, 41, 12 Sekunden und 515 Millisekunden. Ja. Diese Zeit wird für beim Titel selber als UTC Time wie gesagt gespeichert, angezeigt, wird sie aber dann richtig. Ja, das wird dann entsprechend umgerechnet. Ja. In dem Fall, das ist die Modified-Zeit, die gezeigt wird. Ja, was kann man da noch sehen, schnelle Ja, das wars eigentlich Open Edit Das heißt ich habe dann eben die Möglichkeit hier schnell öffnen bzw. zu editieren Im ähm, Titler-Manager gibt es noch äh, auch verschiedene Plugins wo man dann das ganze dann auch so Art Batch-Processing machen kann Allerdings muss man da vorher auf jeden Fall äh, Backups machen ähm, weil man sich natürlich dann, oder weil man da auch die Möglichkeit hat, sich das Wiki selber zu zerschießen. Ja. Das heißt, äh, wenn man solche Sachen im Batch-Processing-Modus macht, auf jeden Fall vorher Backups macht. Ja, das war's zum Tag-Manager, der unter Tools, Titler manager Entschuldigung, manager der unter Tools, äh, -Manager, Entschuldigung, -Manager, der unter Tools manager praktisch aktiviert werden kann. Ja, mein Name ist Mario Pitsch und viel Spaß. Auf Wiedersehen.